Amor, tuo fanciulna, un altro amore io preferia, un la al mia, a cui detti il Nacht, wenn wir uns halten, weil der Tag uns so frustriert, weil herrschaftliche Gewalten uns voneinander isolieren, ja, dann sprengen wir die Macht Sind deren Trümmer auf die Straßen, deren splitter in den Wind. Ah, ah Anarchia, Anarchia total. Weil wir den Weg so lieben, den Weg der freien Relation. Lieben wir uns mit Vergnügen, ein freies Ja, so wie wir wollen. Denn nur so können wir kämpfen gegen Staat und Kapital, in freien Herzen radikal für ein Leben. I'm mm a -hmm.